Wie bin ich Geldmagnet geworden und warum die Anziehungskraft damit zu tun hat? 14% Wachstum hat mein Aktienportfolio in 2020. Mein Name ist Ina Janel, ich bin Privatanlegerin und vermehre mein Geld an der Börse. Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Regel Nummer zwei, vermehre die Fülle. Wenn du ganz genau wissen möchtest, wie ich 14% Wachstum auf meinem Aktienportfolio in diesem Jahr erreicht habe, sieh dir das Video bis zum Ende an. Zum Schluss als Belohnung erfährst du über die Übungen und Geheimnisse, wie ich das locker erreicht habe. Nun, was ist ein Geldmagnet? Ein Geldmagnet, das ist der Mensch, der in seinen Handlungen Geld anzieht. Im Jahre 2019 kam ich an eine Lebenskreuzung oder anders gesagt zu einer Erkenntnis. Mein starker Wunsch sagte, ich möchte Leichtigkeit für mein Leben. Es kam aus dem Herzen oder aus der Seele. Mein Verstand sagte, was hält dich ab, tu es. Meine zwei Schritte, die ich dafür tun müsste, eigene Vision zu kennen und dafür das starke Gesetz der Anziehungskraft zu nutzen. Natürlich ist das hier zusammengefasst, aber das waren die zwei entscheidenden Schritte. Ich möchte einfach nur ganz kurz zu diesem Prozess, damit es auch verständlich ist, noch etwas erzählen. Das, was ich jetzt sagen werde, kennen viele Menschen und kämpfen regelrecht innerlich und schaffen es doch nicht. Und das ist blind wie das Bücherverbrennen. Ich löse viele Probleme für andere Menschen. Und zwar durchgehend erfolgreich und täglich. Dann dachte ich mir so, ich muss doch auch für mich das auch können. Brrr. Ich konnte nicht. Ich kam in mein Unterbewusstsein und musste zuerst nach Glaubenssätzen suchen, die mich daran hinderten, die mich störten. Und ich wurde fündig. Und ich fand sehr viele davon. Darum geht es aber nicht in diesem Video. Eine Hilfestellung dazu, wenn du das wissen möchtest, geben einige Affirmationen auf meinem YouTube-Kanal und auch auf den anderen, dass du ganz schnell finden würdest, wenn du Erfolgsaffirmationen eingibst. Das war auf jeden Fall auch mein Weg. Ich fand Informationen zum Weltbild. Was ist denn das, würdest du vielleicht an diesem Punkt fragen. Weltbild ist das, durch du in das Leben schaust. Also das ist die Brille. Durch die Brille schaute ich auch in mein Leben. Und dieses Weltbild sabotierte auch mein Leben, mein Tun für mich zum Beispiel wie komme ich zu der Leichtigkeit? Wie könnte ich für mich etwas verkaufen? Oder wie könnte ich dann für mich mehr Leichtigkeit gewinnen? Wie setze ich denn das zusammen? Und an diese Stelle musste ich eine ganze Menge störende Glaubenssätze hervorholen. Ich gebe dir ein Beispiel. Das Geld ist nicht alles im Leben. Diesen Glaubenssatz habe ich von Frühe Kindheit übernommen. Aber heute dachte ich, nicht alles ist zugänglich ohne Geld. Zum Beispiel die Leichtigkeit, die ich mir wünschte, weil einfach diese tägliche Erschöpfung und einfach dieses immer noch nicht ausreichend, dass nicht das Gefühl, sondern nicht ausreichend entlohnt zu werden für das, was man getan hat, das überforderte einfach zunehmend. Also Beispiel die Leichtigkeit, weil ich mehr Freizeit, also Regenerierungszeit auch gewünscht und auf jeden Fall gebraucht habe, könnte ich mir nicht leisten, einfach aus dem Grund, weil die Dinge müssen getan werden. Aber auch, weil nicht genug Geld da war. Also entweder sein zu arbeiten oder nicht genug Geld, sich tatsächlich die Sachen zu gönnen, die für Leichtigkeit gesorgt hätten. Zum Beispiel ein paar Vorgänge weg zu delegieren und dafür die anderen bezahlen, dass sie mir abgenommen werden und so weiter. Und das ist nur ein Glaubenssatz, das ich hier einbringe. Also, ich habe vieles Müll und Schott, die mein Leben erschwerten, noch gefunden, hinterfragt und konsequenterweise ausgefegt. Kurz gesagt, ich habe meine Frequenz gefunden. Denn alles, was nicht zu mir gehört, was mich nicht fördert, sondern Gegenteil, stört Entwicklung in meinem Leben und hindert meine Frequenz als Mensch. Und bei jedem ist es etwas anderes. Kurzkodiert ist das auch unter dem Begriff der Selbstliebe. Aber das wäre zu breit getreten in der heutigen Zeit und zu un Konkret Bis diesem Moment im Leben habe ich Liebe und Anerkennung durch mein Tun verdient oder auch Entlohnung durch mein Tun. Und ab diesem Zeitpunkt, als ich meine Vision anschaute, wurde alles anders. So einfach war es nicht. Kurz gesagt, aber es war ein Prozess, musste ich Einiges noch ausräumen mit Hilfe der Hypnose, denn das war der kürzeste Weg. Ich bin ja auch immer für rationale und schnelle Dinge. Nicht ewig warten, nicht ewig Gespräche führen, nicht ewig danach suchen, sondern was ist die effektive Methode? Und das war die Hypnose. Die Hypnose hat die Ablehnung und die Angst aus meinem Inneren losgelöst. Also ich habe mich davon befreit. Die haben Wiederum, meine Leichtigkeit sabotiert. Also die Glaubenssätze, falsche Weltbilder und das alles weg damit. Mit einem entscheidenden Satz danach, ich bin genug. Das geboren wurde in diesem Prozess. Kam auch eine innere Veränderung und das kam schübeweise mal größer, mal kleiner, aber fortlaufend und fortwährend. Ich kann für mich genauso gut sorgen wie für andere und ich beweise jetzt auch mir selbst. Das ist daraus einfach in der konsequenter Weise herausgekommen. Und bezogen auf das Thema Geld, denn in diesem Video geht es darum, wie habe ich die Leichtigkeit und zum Thema Geld, zum Thema Wohlstand gefunden habe, welche Kraft hat mich darin bestärkt. Es gibt die Kraft, die für alle da ist in diesem Leben. Sie macht das Leben einfach reich und sie macht einfach fortwährend, das nennt man Kohärenz, alles zu unterstützen in diesem Wachstum, wenn man sich mit dieser Kraft verbindet. Das ist das Gesetz der Anziehungskraft. Und wenn ich meine Vision kenne, wenn ich auch für mich das Gute und das Beste wünsche, wie ich bis dato für alle Menschen um mich und Prozesse um mich gekümmert habe. Denn bezogen auf das Geld und mit den Erkenntnissen habe ich mir denn auch gesagt, bin ja kein dummes Idiotus und mir kann keiner Bank mehr, kein Versicherer oder sonst mehr sagen, ich bin zu dumm fürs Geld anlegen. Und ich meinerseits lasse keine fremde Hand, aus meinen Taschen mein Geld rauszuholen. Wenn mir jetzt zum Beispiel die schlechte Verträge angedreht werden oder Geschäfte und mit dem vorgetäuschten Bild, also mit dem Glaubenssatz quasi, den ich dann auch annehme, ich kann das für Sie besser. Ja? Sie können es nicht. Also das Geld und die eigene Gesundheit ist eine persönliche Angelegenheit. Dafür brauche ich weder einen Mann, Verzeihung hier an die männliche Zuschauer oder Zuhörer, Seid nicht gekränkt, noch einen dummen Banker. Wer Prozent rechnen kann und unterschreiben, der kann sich finanziell bilden und auch das Ganze selbst tun. Viel wichtiger ist es zu wissen, was ist deine eigene Vision. So war es auf jeden Fall bei mir. Der Nikola Tesla hatte mal gesagt, wenn du von Energie sprichst, denn denke in Schwingungen und Frequenzen. Gesetz der Anziehungskraft besagt, dass alle Dinge eine Frequenz und Schwingungen haben. Absolut alles ist eine Energieform. Und so ist es auch mit dem Geld. Geld ist lediglich eine Form von Energie. Das Geld kommt zu mir und das Geld gebe ich auch gerne hin. Und das Leben ist reich an Energieform. Auch du bist oder ich bin auch ein Teil davon. Und so habe ich dann für mich meine eigene Vision angeschaut. Sie fußt auf viele wichtigen Kriterien. Ich werde jetzt nicht weiter ausführen, aber sie besteht, Vision besteht aus zwölf Bereichen. Dazu gehört auch Geld. Das Thema mit dem Geldmagnet werde ich immer wieder in Fokus schieben in diesem Beitrag. Also die eigene Vision zu lieben und die Lebensgesetze zu kennen. So, gesagt, getan, das habe ich alles visualisiert. Ein ganzes Board mit meiner Vision zu jedem Lebensbereich habe ich erstellt. Und ähm, ja, und das ging auch schon los. Hier auf meinem Board gibt es ein Bild ähm, aus einem Trading-Bereich. Und bereits im Januar 2020 äh, bin ich auf der Suche nach einem mobilen Broker auf die Trade Republic App gestoßen, die auch kostenlos ist. Und dazu gibt es auch Video auf meinem Kanal. Und die habe ich mir runtergeladen und ich habe dann losgelegt. Womit? Ich habe darauf Geld gebucht. Und mich mit Aktienwerten beschäftigt. Ich habe im März die Zeit genutzt und habe eine Ausbildung im Trading gemacht, also absolviert und abgeschlossen. Und habe eine Vorstellung davon gewonnen, wie man die Aktienkurse direkt an der Börse liest. Und welche Indikatoren sind entscheidend, die man kennen müsste, um Kursentwicklung zu sehen. Und das hat ähm, schon sehr viel gebracht für mich. Und ergänzend, ähm, als ich das Buch gelesen habe von Phil Town, Regel Nummer 1, der berühmte Satz von Warren Buffett ist nämlich, Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Und dann war für mich ähm, nichts mehr im Weg, tatsächlich noch expliziter meine Werte in Aktien zu investieren. Mit Hilfe von Trading-Indikatoren und das waren drei, die ich aus diesem Buch von Phil Town gelernt habe, konnte ich einen sensitiveren Einstieg Moment ähm, ersehen. Ähm, der Punkt ist der, dass das meiste Geld und das sind 90% Prozent an der Börse, ist institutionelles Geld, also in der institutioneller Hand. da sind Pensionskassen und ähm, Anleihen und ähm, also Geld, das Institutionen anlegen und arbeiten lassen. Und das sind sehr schwere Geldpakete. Und sie sind auch träge, wenn es um die Geldtransaktionen geht. Und sie verursachen die Bewegungen, also die Volatilität auf den Aktienmärkten. Da kann Privatanleger da auch nicht sehr viel ähm, anstellen. Aber was der Privatanleger kann, so wie ich, wenn ich richtig die Trading Indikatoren lese, da kann ich sehr schnell reagieren. In zwei, drei Sekunden kann ich ein- und aussteigen. Nicht zuletzt jetzt auch mit der mobilen ähm, Broker App von Trade Republic App. So, wie gesagt, das habe ich gelernt und das habe ich dann so gemacht. Und das hört sich jetzt mal nur technisch-mathematisch an. Und was hat das mit dem Gesetz der Anziehungskraft zu tun? In dem äh, Buch von Thomas Trowart, ähm, "Edinburgher Vorlesungen heißt der Titel, gibt es einen folgenden Absatz. Mein Verstand ist ein Zentrum der göttlichen Operation. Die göttliche Operation ist immer auf Expansion und volleren Ausdruck ausgerichtet, und das bedeutet die Produktion von etwas über das hinaus, was zuvor geschehen ist, von etwas ganz Neuem, das nicht in die vergangene Erfahrung einbezogen ist, obwohl es durch die eine geordnete Abfolge von Wachstum aus ihr herausgeht. Da das Göttliche seine inhärente Natur nicht ändern kann, muss es mit mir auf die gleiche Weise arbeiten. Folglich wird es in meiner eigenen besonderen Welt, deren Mittelpunkt ich bin, Voranschreiten, um neue Bedingungen zu schaffen, immer die vorangegangenen zu überholen. Und das ist nämlich der Punkt, zuerst habe ich Richtung Mindset ähm, Ausbildung gemacht, aber danach ging es tatsächlich aufwärts und ich konnte traden, direkt oder indirekt, also direkt auch mit einem Broker oder indirekt, indem ich über eine Trading-App diese Aktiengeschäfte Abschließe. letztendlich ähm, ist das so mit dem gesetz der anziehungskraft ähm, dass immer wieder gedanken darauf geschickt werden und es muss geübt werden um sie zu manifestieren ich habe dazu das video schon mit den ersten fünf schritten wie man geld manifestiert da ähm, kannst du ja noch mal ganz genau nachschauen expliziter welche übungen das noch mal zusätzlich sind um Einfach die Energie zu verstärken, denn die Energie hat zwar erstmal einen geistigen Kern, wie jede Idee hat einen geistigen Kern und das ist die Ursache, aber die Wirkung materialisiert sich. Nur zuerst muss eine Idee da sein, dann wird sie angezogen und erscheint irgendwann im Leben im Sinne, so wie bei mir, Geldgewinn durch Aktieneinkäufe. Jetzt möchte ich gerne zu dem zweiten Teil, zu meinem Portfolio übergehen und letztendlich möchte ich noch eine entscheidende äh, Seite von mir zeigen, wie ich zu Aktien einkäufen stehe. Ähm, ich habe dank dem Buch von Regel Nummer 1 Feel Town eine Einstellung gewonnen, die sehr gesund ist und auch Entscheidungen treffen erleichtert als Aktienbesitzerin. Denn ich sehe mich als eine Unternehmerin und so betrachte ich auch meine Aktieneinkäufe. So, das heißt, ich bin äh, beteiligt an dem Unternehmen. Also interessiert mich auch die Gesundheit von diesem Unternehmen grundsätzlich vorher, ob die Aktien ich überhaupt ähm, in meinem Leben haben möchte oder nicht haben möchte. Ich muss zu diesen Aktien, zu der Marke Bezug haben, das zu mir auch passt, dass das Thema mich interessiert. Und das ist grundsätzlich ganz wichtig, nicht nach Geld zu jagen, sondern nach den äh, Wachstumswerten sich orientieren, mit denen man auch sich identifizieren kann. Und das ist auch eine Energie, eine Kraft, wo ich meine Achtung, Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit auch gesagt, ähm, in mein Interesse, auch zwischendurch die Aktienkurse zu beobachten, äh, binden kann. Weil wenn mich das überhaupt nicht interessiert oder ganz im Gegenteil, ich bin auch ähm, vielleicht auf dem Kriegfuß zu so einem Wert, dann möchte ich das nicht in meinem Portfolio haben und schon gar nicht danach schauen. Also ich liebe meine Aktien. Ich liebe auch das Geld, das mit diesen Aktien verbunden ist. Weil Geld ist eine materialisierte Energie. So, in meinem Portfolio, die Wachstumswerte sind nach dem Anteil im Portfolio aufgeteilt und ähm, so beginne ich mit Tesla. Ich wollte immer Tesla-Aktie haben, äh, haben und als sie gespielt wurde, dann habe ich am 31. August eingekauft zu 404,45 Euro, das war noch relativ teuer. Als ich das herausstellte, das ging ja noch auf 360 Euro runter und das hat einen Moment gedauert, bis die Aktie dann wieder sich erholt hatte. Heute steht sie auch schon höher, als ich noch vor zwei, drei Tagen meinen Rückblick gemacht habe bei 517,40 Euro und das macht 28 Prozent, ähm, über 28 Prozent Wachstum, also Performance Seit dem 1. September 2020. Also, die Aktie macht 28% plus. Ja, die zweite ist Stoneco. Stoneco ist ein brasilianischer Online-Shop-Einrichter, ein Unternehmen, das auch Warren Buffett in seinem Portfolio hat. Ich gucke ja schon natürlich, was die Gurus dann auch sowas einkaufen. Nicht ähm, uninteressant. Und die Aktie habe ich gekauft zu 50,68 Euro. Zurzeit steht sie bei 63,66. Das macht plus 25 Prozent, also etwas da darüber, über 25 Prozent plus im Portfolio. Ähm, Facebook. Also Facebook ist noch eine von den drei Aktien, die im Minus sitzen, denn ich habe sie auch leider zu teuer eingekauft für 244,55. Die steht zurzeit bei 226. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass sie sich erholen wird, sobald die 3D-Brille ins Geschäft wiederkommt, das momentan noch gestoppt ist aus verschiedenen Gründen. Das kann jeder nachlesen, bei Handelsblatt zum Beispiel. Sie steht erstmal bei minus 3,93 Prozent und äh, performt. Das war jetzt im Monat und performt mit einem Minus 7% in meinem Portfolio. Baric Gold. Also, ich habe auch in Gold investiert. So 23,84 steht momentan auch bei 18,93. Auch noch in einem Minus steht Performance. Das ist aber relativ. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich an diesem Wert nicht rütteln werde. Das steht als Absicherung in meinem Portfolio. Telekommunikation so wie Apple. Also Apple habe ich für 103 Euro gekauft und äh, das steht im Moment bei plus einem Prozent Performance. Ja, es wird noch, da schicke ich noch meine Energie und äh, Apple läuft eigentlich immer ganz gut, äh, wenn man auf der Skala, auf die Charts guckt, das wird sich auch nach oben bewegen. Recycling. Also Turnorsystem, das ist ein norwegisches Unternehmen, dann habe ich zu 33,26 gekauft und äh, das hat plus 11%, über 11% Performance gemacht, steht bei 37,23. Dann habe ich Medizintechnik, also Drägerwerk aus Bremen, ein deutsches Unternehmen, äh, zu 68,40 gekauft und das steht zurzeit bei 62,40, also macht auch ein Minus von ähm, 7% momentan. Dann kommt ähm, Jump Brands. Das ist Fastfood Food aus USA. Ähm, Fast ketten wie ähm, Pizza Hut und äh, McDonald's und äh, KFC und zwei weitere, die mit dabei sind. Sie machen sich ganz stark, ganz stark auf dem asiatischen Markt. Und ähm, ja, also ich habe da eingekauft zu 79,58 Euro und die steht zurzeit bei 88,30 Euro. Das macht plus über 10%, 95% in Performance. Also finde ich auch sehr gut. Dann grundsätzlich kaufe ich äh, Aktien, die pro Jahr im Laufe der letzten 10 Jahre plus 10% oder gleich 10% mehr als 10% performen. Also Rendite machen. Diageo. Diageo ist der Wert, das... Ähm, bei 27,34 ich gekauft habe und bei 32,50 steht das zur Zeit. Ein Performance von fast 19 in meinem Portfolio. Und danach kommt der Pfizer. Das steht noch in leichten Minus von minus 4 Bitcoin Group steht. Ähm, ich habe zu 29,85 gekauft und das hat ähm, 110 Performance gemacht bei 62,60. Seit Anfang des Jahres habe ich Coca-Cola gehabt. Jetzt habe ich sie verkauft. Dann, das hat sich nicht viel getan. Ja, war wohl Nostalgieentscheidung. Da muss man auch Geld ist Geld. Einfach auch finanziell entscheiden. Obwohl, muss man sich identifizieren, wie ich vorhin sagte, schon mit einem Wert. So, Coca-Cola ist raus aus meinem Portfolio. Und ZoomCore ist Energieunternehmen aus Kanada. Das habe ich zu 10,64 Euro gekauft und das performt schon bei plus 37 37,68% Besteht zurzeit bei 14,65 Euro und diese alle Werte haben tatsächlich noch ein, eine Wachstumsprognose. Den Analysten gebe ich nicht, nicht so viel Wert bei. Ich orientiere mich zwar schon an deren Analysen und gucke, was sie denn dazu meinen, aber tatsächlich verlasse ich mich auf meine Drei Trading-Indikatoren, die mir dann sagen, wo Volatilität auf dem Markt ähm, zurzeit ja nun steht. Ich habe auch tatsächlich vor, die Werte länger zu behalten, langfristige ähm, Investitionen zu machen. Also schon ähm, keine Spekulation. Aber wenn die Werte sich innerhalb von drei Monaten ähm, nicht so gut entwickeln, wie so das Versprechen am Anfang auch ist, dann sind sie raus aus meinem Portfolio. Da bin ich Gold, Terra. Ressourcen, auch wieder zur Absicherung ähm, in meinem Portfolio und Fiatrice, ein Pharmaunternehmen, das sich auch mit den ähm, Serumentwicklung ähm, beschäftigt für Corona, für Covid-19. Und zusammengefasst, meine Portfoliostatistik ähm, sieht folgend aus, dass ich... Ähm, über 14 Prozent, also jetzt steht es sogar bei plus 16 Prozent. Also ich bin tatsächlich äh, ganz stark überzeugt von dieser Präsentation, der Werte in meinem Portfolio, dass das mit der Manifestation vom Geld zu tun hat und mit den Überzeugungen aus dem Gesetz der Anziehungskraft. Schön, dass du das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Und jetzt verrate ich dir, wie du auch dahin kommen kannst. Ich habe vor einem Jahr, ungefähr im September, das Buch von Rhonda Byrne, The Secret gelesen. Ich habe viele Beweise dafür gefunden, dass die Anziehungskraft wirkt, darüber wird in diesem Buch ganz viel erzählt, es gibt auch einen Film. Und habe mich auf den Weg begeben und weiter, weitere Autoren, die in diesem Buch genannt werden, auch gefunden und gelesen. Das zweite Buch ist von Genevieve Behrens, die unsichtbare Kraft. Dieses Buch gibt es nur im Englisch vorhanden. Ich habe es mir übersetzt und ausgelesen. In diesem Buch geht es um die praktischen Anleitungen, wie du ein Geldmagnet werden kannst. Des Weiteren habe ich das Buch von Thomas Trobert aus der Geisteswissenschaft gelesen, in dem Buch Erdenburger Vorlesungen beweist er ganz klar diese geistige Gesetzmäßigkeiten und Gesetze. Und ganz wesentlichen Bestandteil zur praktischen Umsetzung zum Geldanlegen an der Börse ist das Buch von Phil Town Regel Nummer 1 maßgeblich beigetragen. Darüber hinaus habe ich mich finanziell gebildet. Ich habe schon im Video erwähnt, dass ich ein eine Trading-Ausbildung absolviert und abgeschlossen habe und dass ich einen direkten Account und den Zugang zur Börse habe und das Geld anliege. Und ähm, das erzähle ich aber in vielen Videos, die ich dir verknüpfe in der Beschreibung auf meinem YouTube-Kanal, wodurch ich das mache, mit welchen mobilen Broker ich das mache und was dazu alles gehört. Entscheidenden Teil, wenn man die Instrumente beherrscht, macht die Strategie aus, lege dir eine Strategie zurecht, die nur für dich passt und verfolge sie, ganz hartnäckig und ohne Unterlass. Kommentiere in meinem Video und stelle Fragen direkt in die Kommentareleiste, abonniere meinen Kanal. Und drück auf die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video zum Thema Geld, Hypnose und Geldmanifestation hochgeladen habe, teile mein Video und ganz entscheidend möchte ich mein Video beschließen mit einem Satz aus der Bibel, den auch Warren Buffett oft zitierte und zitiert, da wo dein Herz ist, da ist auch. Dein Schatz. Bis dann im nächsten Video. Viel Erfolg auch für dich.